Also ich fand es sehr cool, dass wir in der ersten Reihe sitzen durften und mich hat es überrascht, dass so viele Priester da waren und auch Kardinäle und ja. Warst du aufgeregt? Schon, aber das hat sich dann gelegt im Laufe der Messe.